Also, hey Leute, ich mache heute ein YouTube-Video mit Laura. So. Ich versuche die ganze Zeit YouTube-Videos, aber ich bekomme es nicht hin. Also, nochmal zu den wichtigsten Personen in MSP. Also Lukas, mein msp bruder Ich hab dich lieb. Ja. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich hab dich ganz doll lieb. Ähm, ich bin immer für dich da und du bist mir mega wichtig. Ähm, dann zu, zu, zu Tabi. Ich kenne dich erst seit ein paar Tagen und du bist sehr nett, finde ich. Ja, ich glaube, sie wird sich sehr freuen, wenn ihr Level 4 hilft. Weil sie braucht nur noch 623 Fame und sie ist schon sehr lange Level 3. Ja, ähm, dann Street Girl, ähm, also Nikki ist die reale Schwester von Lukas. Und sie wird sich, glaube ich, auch freuen, wenn sie Level 3 kommt. Und ich habe dich auch verdammt verliebt. Meine süße Schwester. Dann Lactal. Ja. Au. Mein mhm. Dankeschön, Lea. Also. Dann. Aua. Was ist das? Sorry. Dann Yannick, also mein realer Freund. Ich liebe dich über alles und würde dich auch niemals verlieren. Ja, hab dich lieb. Dann Laura, äh, meine Mauti, Mein Babyface. Ich also, bin die, die gerade hier sitzt. Ja, auf jeden Fall, ich hab dich verdammt doll lieb. Du bist, du bist wie eine Sister für mich. Wir ja. haben in real fast immer p nee. Doch. Ach so, ja, seit heute. Seid heute erst. Ja, wir kaufen jetzt Sachen immer beide gleich. Ja. Ähm, ja. Ähm, dann Jeffrey. René, mein realer Bruder. Sozusagen. Ich hab dich lieb. MJ, bestes List. Du bist auch bester Bro. <lacht> Voll süß. Ja, Laura macht da wieder Fotos von sich. <lacht> Ich habe eigentlich alle meine MSP-Freunde lieb. Also, was sage ich hier? Ja, gern. Ja. ja, dann Lola... Lola... Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Also, ja. Jana. Ja. Ja, Lana Ja, sie ist die Sis von Joshua. Und, ähm... Also, auch in Real. Und ja, ich habe dich auch lieb. Und ich wünsche mir, dass du öfter on kommst. Es war schon sehr, sehr lange nicht mehr on. Laura ist gut jetzt. <lacht> ich habe ein einfach gewonnen. Ja. wer ist denn Laura. Ah, ist gut Ich bin nur die Wahrheit. Dein Joshua, mein MSP-Bruder. Ich hab dich so, so doll lieb. So, so, okay, was, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ich hab dich ganz doll lieb. Ich, ähm... Ich will, ich will, ich will nie, dass wir uns trennen, also... Geschwisterlich. <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall habe ich dich lieb. Du bist der beste Bro ever. Und wir erzählen... Wir, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also, wir erzählen uns... eigentlich. Ja, sorry. Wir, ach, komm! Also, wir erzählen uns fast immer alles. Ja, also, ich fühle mich immer alles und immer, wenn ich mit dir schreibe, müssen wir lachen. Ja. Ja, also, ich muss immer lachen, wenn ich mit dir schreibe. Ja. Du bist einfach cool drauf und so. Ja, bin froh, dass ich dich hab. Äh. Ja. Dann mein Teddy-Bro, also Lukas. Mein süßer Teddy. Der ist gerade mal wieder ein bisschen hyper. Ja. Mein Teddy-Bro, also Lukas. Zeig. Ja, also hier, ihr könnt euch die Nachricht mal durchlesen. Das war von vorher. Ich habe jetzt das in mein YouTube-Video versucht, aber hab's nicht hinbekommen. Hast du schon mal gesehen? Ja, Entschuldigung. Ja, hier. Meine Mega-Nachricht. Ja, ja, okay. Das wenn, reicht. Wenn ihr es durchlesen wollt, dann ähm, müsst ihr eben auf Pause drücken. Ja, genau. Ja, also. Ähm, ich zeige euch jetzt mal ähm, das Arti für die drei wichtigsten in MSP. Das sind Yoshi, Lukas und Laura. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Die ist Ja. Hm. Boah, ich habe mich gerade so scheiße an. Ja, das, das ist das Programm. <lacht> ja, sie tanzt gerade wieder voll. Aus. Ja, ähm. Ja, okay, ist gut jetzt. Also, dann, ähm. Oha, ich hab ja noch fast fünf Minuten. Ja. Ja, okay, Aber du dann muss ich halt ja noch Bilder zeigen. weiß, ja, dann ich halt. Noch ein paar. Bilderchen von uns zwei. Nachher dann. Ja. So. Also, wie gesagt, die drei, oder jetzt zurzeit die vier wichtigsten. Ich hab euch echt mega doll lieb und ich will euch auch nie verlieren. Und ja, ich bin auch immer für euch da. Also, das sind Lukas, Yoshi, Yannick und Laura. Ja, und Niki. Und Niki auch. Sorry, Niki. Ja, Niki, sie ist auch meine Sister in MSP. Ja, und Niki, ich hab dich auch verdammt doll lieb und auch sehr schnell ins Herz geschossen. Ja, okay, also, ich zeig. Upsi. <lacht> Du, du sagst, du dein bist. Ja, okay, also ich mache jetzt einfach mal so. Also, das ist Laura. Ich Cookie. die Laura. Ja. Ja, nicht auf den Falte, <lacht> es kommt irgendein Fade wieder. <lacht> oh. <lacht> ähm. Also, sitzen sind wir beide. Hyper, mal mit wieder. ihrer Falte. <lacht> Nur diese Falte, oh Laura. Die ist voll niedlich. Ja, auf jeden Fall, da waren wir Hyper. <lacht> glaube ich mal. Naja. Spaß mit ihm. Spaß mit. Da mit unseren großen haufen. <lacht> ich finde das voll süß. Uh. Ui, er hat geschrieben. Ui. Er hat geschrieben? Shiki. Oha. Meine Lachfläsch. Mutter ist eben schockiert. Was? Nochmal. What? What? What? Oha, Lachflash. Meine... <lacht> meine Mutter ist eben schockiert aus meinem Zimmer gerannt, als sie gesehen hat, was ich da mache. <lacht> was machst du? Der ist halt ja wieder schockt. Ach so. Na, okay. <lacht> so. Ja, ähm, und das bin ich. So. Ja, was was Hier war ja wie Ja. Ja. Also, dann sagen wir mal tschüss. Ciao. Und denk dran, helft Cookie level up. Ja, gibt's Ärger mit den Tacos. Ja. Ciao! Ciao!